Genau. Ähm, ja, Plon ist auch ein Content-Management-System, äh, wie die anderen äh, vorher gesehenen auch schon. Äh, wir unterscheiden uns in dem Sinne ein bisschen äh, von der Programmiersprache. Ähnlich wie Django CMS setzen wir Python als Basis ein. Ähm, Python an sich äh, wird von Google, von äh, Ubuntu sehr stark eingesetzt. also es ist auch eine sehr verbreitete äh, Skriptsprache. Und äh, Plon selber basiert auf Zope, dem Application-Server. Ähm, Plon selber gibt es seit 2000 ungefähr. Ähm, wird sehr gerne eingesetzt, von, auch von größeren Organisationen, weil zum einen der Schulungsaufwand sehr gering ist, äh, die, die Bedienoberfläche sehr einfach ist, das werden wir gleich nochmal zeigen. Ähm, zum anderen, solche Dinge wie Rechteverwaltung, Workflow-Management und so weiter sehr ausgereift sind, sodass man halt auch so ziemlich jedes Szenario abbilden kann. Und äh, das ist auch der Grund, warum äh, dann große Organisationen wie äh, Oxfarm oder, oder äh, ja, äh, Spendenorganisationen äh, Spenden, äh, zum Beispiel das sehr gerne einsetzen und es gab auch zum Beispiel einen Fall äh, vor, vor einigen Jahren, als dann so diese großen äh, Spendengeschichten waren, wo dann irgendwelche äh, Flutkatastrophen waren und so weiter, das sind die, die meisten sind wirklich eingekracht und äh, die, die diplombasierten Sachen, die haben die dann einfach äh, relativ schnell hochskaliert, die haben einfach mehr Server da hochgeschossen und haben halt die, die Last auch ausgehalten. Also das ist auch... Ein kleiner, kleines Beispiel dafür, dass man äh, mit, mit Plon durchaus Anwendung von einer kleinen Website auch mal eben schnell, wenn der Bedarf da ist, halt äh, relativ äh, hoch äh, schießen kann, sodass man halt auch diese, diese ähm, steil ansteigenden äh, Nachfragen, die in so einem Fall zustande kommen, halt zeigen kann. Gut, ich kann loslegen. Plon ist ein sehr mächtiges äh, CMS-System, basierend auf äh, Python. Ähm, ich zeige vielleicht äh, konzentriert äh, ein paar Sachen, die äh, über, darüber hinausgehen als äh, die Standardkontentypen, äh, was ähm, dynamisches Konten zum Beispiel ziehen. Äh, ich lege zum Beispiel eine Seite an und ich habe die Möglichkeiten, äh, über bestimmte wichtige Filter, die Seite, die Tiere wie, äh, ähm, wie alle CMS über Web-Browser-Editoren. Äh, äh, in dem Moment, wo ich Metadaten an, an meine Elemente ransetze, hier sind schon welche angelegt, ich kann mein, meine ähm, Metadaten noch hinzufügen, äh, speichere mein Element, meine Seite in dem Fall, äh, lege ich an der Stelle eine Kollektion an und definiere, welche Inhalte an meine Kollektion, also an meine dynamische Kollektion aggregiert bzw. herangezogen werden müssen und an der Stelle füge ich ein Kriterium hinzu, der sagt, meine gerade angelegte Metadaten und schon habe ich eine Anzeige, die ich auch variieren kann natürlich, als Kurzfassung, eine war schon drin, diese Basspartituren war schon drin, ich habe eine angelegt. Ich kann an der Stelle wirklich on the fly meinen Inhalt aus der kompletten Webseite, wo ich das angelegt habe, nur durch die Kategorisierung, durch die Metadaten äh, ganz gezielt meine Inhalte neu gruppieren und zu neue Gruppe oder zu neue äh, äh, äh, äh, Anzeigeview definieren. Das ist ein ganz mächtiges Tool, äh, das äh, Plon äh, so stark macht. Eine andere Frage, die wir in den CMS-Garten sehr oft bekommen haben, ist, wie wird Plon angepasst? Das Thema äh, Look and Feel von diesen Systemen, äh, wie einfach kann ich das komplette Look and Feel von meiner Seite verändern? Äh, Plon benutzt eine Technik, die heißt Dajaso, die läuft im Hintergrund. Äh, das Teaming wird insofern äh, bedient, dass ich über die Konfiguration, äh, Moment, ich muss auf den Plon 3. Sorry, da ist es. Klein Moment, das ist die, eine andere Instanz. Also Plon 3 ist die jetzt äh, demnächst kommende Version. Die gibt es jetzt zurzeit in der Beta 2. Genau, da habe ich nochmal meine Konfiguration, mein minimale Konfigurationspanel, wo ich unter anderem auch äh, das Steaming, das Viewing äh, äh, verändern kann. Ähm, und hier habe ich die Möglichkeit, äh, ein statisches Template, was meine Agentur, mein Designer, mein Webdesigner liefert, ähm, einfach rein statisch hochzuladen, zu speichern und durch XML-Transformation, sehr, sehr einfach für Drag and Drop mein Logo, meine punktuelle Design-Blocke nenne ich die mal, Design-Diff in die Settings so zu definieren, dass ich eins zu eins, ich weiß jetzt nicht, ob wir eine drin haben, deswegen ja. habe ich... Aktiviere einfach mal das linke oben da. Ah, okay, da, die ist schon drin. Okay, machen zweiten Tab auf. Okay. sonst zeige ich einfach nochmal den Seam-Editor. Ähm, das Seaming an ja. sich ist halt, das hat halt den großen Vorteil, dass das statische HTML ist komplett äh, separat und äh, das CMS okay. ist auch komplett separat und hat ein Regelwerk, wo man halt die Regeln, äh, das ganze Mapping macht und äh, das Ganze wird in Echtzeit gemacht und man kann damit wirklich äh, einen Designer und so weiter äh, die Sachen halt machen lassen. Der braucht keine Ahnung von Plon zu haben. Ähm, das ist halt wirklich dann nur noch auf der Ebene HTML. Und... Genau. Äh, das macht es halt äh, sehr mächtig an der Stelle. Also an der Stelle ist es so, dass ich meine, meine statische Team in dem Moment, wo ich die aktiviert habe äh, äh, äh, und gearbeitet habe, dann kann ich die nämlich zeigen, das ist wirklich das statische äh, Block, was sich übereinander als Layer letztendlich liegt und die Elemente nimmt, die ich brauche. Äh, ähm, bin gleich fertig, ich, äh, Wird gesagt, aus dem Editor... Ach, in dem Fall. Okay, wie modifiziere ich meine meine Theme? Hier habe ich äh, das, äh, ich denke, das ist vielleicht zu technisch an der Stelle. Ja, ich würde einfach vorschlagen, <lacht> äh, wer noch weitere Informationen zu genau, Plon will. Genau, kommt zum Stand, kommt zum probiere Stand. Plon aus, such die Community in Deutschland, ist der sehr groß. Wir sind international aufgestellt. Plon.